Das ist so eine schlechte <lacht> <Idee>. Was? So? Non più drei farfeloni amoroso, notte giorno di torno girano. delle belle torpando a riposo. Haben wir eine Säulbruchstelle reingemacht? Hallo, ich <lacht> nah bei dir, Holger. <lacht> Willst du Holger umbringen, oder was? was? Läuft. Sollen okay. wir klatschen. Lauter. Danny! Ja. Oh, der Hall. So, ist Yoga Jochen, was du da gerade machst. ungefähr. Ich glaube, Bernie hat dich nicht gehört. Bernie! Also, reif fängt an. Wie ich so anfangen? Na ja. Kann ich mir schon die Texte klauen. Ja. <lacht> äh, dieses äh, italienische Wunderwerk der Technik verfügt über einen Riemenantrieb. Das macht diese Maschine unfassbar leise. Äh, ja. Und sehr windschnittig auch. Wenn du dir mal ja. deinen komischen Kübel da anschaust, was der für einen cd wert hat. Jetzt schaust du dir mal dieses. Ital Danke für den Mähdrescher übrigens. Super. Sehr schön. Hervorragend. Jetzt würde den Director von dem ganzen Unterfangen mal anscheißen bei der Gewerkschaft. Ja, so Scheiße ist das. Äh, hey, so was ist also das für ein Catering für... hier, Mann? Wo ist denn das Buffet ja, eigentlich? Wo ist das Buffet eigentlich? Und ich warte immer noch mal auf meine Lohnauszahlung. <lacht> Schiebung! Wir Wir jetzt eigentlich schon wieder die Kirchenglocken läuten hier. Ja, aber da verstehen uns die Leute nicht. Ne? Nimm mal die Hutablage raus. Und da sitze ich da drin wie so ein Kind in der Babyschale. Kann jetzt mal jemand die Kirchturmglocken abschrauben? Oh, oh, oh Alter! Die Schiene geil! Das werde ich auch nicht mehr helfen sehen. So, voll die Gangstermusik im Hintergrund. Ich komme aus dem Ghetto, Ich sind so wenig Schnittel. Ja. Der da da ganze Kerl, ey, der ist dann Voll ja. praktisch, das der no Du weißt auch nichts, Mr. Coolman. Ich weiß gar nichts. Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. <lacht> Hase. Oh, leck mich am Arsch. War's anstrengend. <lacht> the äh, brown fox jumps over the lazy cat. Ne, wie war das? das? Quick, quick, brown fox jumps over. Also ich denke mal, ich gewinne das Ganze. Ne, das ist ziemlich sicher. Genau, alles klar. Tschüss! Nächste, bitte! Joachim, magst du vom Auto weggehen oder bleibst du da stehen? Danke! Das geht weiter, Spielball! <lacht> <lacht> Moment, Moment! Das war eine Steilvorlage, Entschuldigung! <lacht> Schrei mich nicht so an! Oh, guck mal, wir, bei euch im Hintergrund. Oh, ja. Wir schieben einen Flieger. Bei seinem Flieger liegt der, schiebt. Das ist darf Du darfst ihm auch gerne eine... <lacht> Sag ich nicht so laut, das macht der. Ja, will ich auch. Macht ja auch ohne Erlaubnis. <lacht> <lacht> Mehr macht hier so ein Lärm. Wow. Ja. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja, aber das kann doch nicht sein, dass der Schock, der Schock gehört da drüben hin. Der Autofokus hat doch schon mal bessere Tage gesehen. Die leben sie einfach gegen die Toilette. Nein! <lacht> Bist du wahnsinnig? Bist du wahnsinnig? <lacht> da kam irgendwie Protest. Du musst doch irgendeinen Zündfunken haben. Wo kommt da der Strom für her bitte? Ein Zündfunkengenerator. Du fahrst mich doch schon wieder. Nein! Ja komm halt noch näher dran, oder? Wow. Geh weg. oh Super. Da ist wieder so ein Lärm. So, wo wollt ihr denn hin? Hier geht's lang dass wir nochmal mal gesagt haben, wer die längste Strecke zurücklegt. Weil wer den längsten hat, ist ja schon klar. Ach, ja, dann geht's los, oder? Oh, oh. wenn du die größte Nase hast, zählt das ja noch nicht. So, Holger, was ist jetzt bei dir? Geht da heute halt noch was weiter? Komm, wir machen das mal auf hier, wir gucken, uns das macht. Lass das, da brauchst du dich da oben aufmachen. <lacht> Wieso, die Abdeckung muss runter. nicht? Ich brauche einen Zehnerschlüssel, einen Flex und ein Schweißbrenner. Ne? Dann geht das wieder? Ne? Ja, Kacke. Ich danke, baue danke. den jetzt auf Elektro um. Armes Liebällchen, ich glaube, sein Vergaser ist verstopft. <lacht> ja, genau. <lacht> oh. So. So. So. Alter. Das ist Joschee. Guck dir das mal an hier. Schaut doch. Schau doch. Wie war das? Greta wäre stolzer auf Holger und sein Sparmobil. No giorno di torno tirano. Hä? Können Sie das nochmal? Nö. Ja! nix? Ja! Da läuft aus. läuft Oder es läuft richtig. Tatsächlich. Wahnsinn. ich eigentlich chinesisch oder was? What the gebraucht? da Auto so, so. So. Freeze, nicht bewegen. Nicht bewegen. Keiner bewegt sich. Keiner bewegt sich. <lacht> Was haben Sie dazu zu sagen? Ja, nichts. Verkackt habe ich es Das mit den Nudeln hast du nicht so, ne? Das wissen wir ja. Ja, ja. Was war das jetzt für ein Scheiß eigentlich? Ich nicht. Ne. Ich will jetzt so machen. Non più drei farfelloni amoroso Notte giorno di torno girano Dele belle turban a riposo Marchise tua dolci mot d'amore <lacht> Dele belle turban a riposo Nachts ist etwa